Servus, wir sind hier bei der Marke K2. Bei mir steht der Jonas und wir haben einen super sportlichen Damenski aus der neuen Disruption-Linie. Jonas, was kann der Ski? Wie schon erwähnt, ist es aus unserer neuen Disruption-Serie. Wir von K2 haben dieses Jahr unsere komplette Pistenlinie neu rausgebracht. Der Disruption MTI Alliance ist unser sportlichster Damenski. Alliance sagt aus, dass es der Damenski ist. MTI steht für Medium Turn Titanal, also äh, mittlere Radien, größere, größere Kurven mit titanal Die Titanal-Verstärkung haben wir von Tip to Tail in der Mitte vom Ski verbaut. So wird der Ski Verbindungsschleif, Also das ist hauptsächlich, dass man diese Verbringung aus dem Ski rausbringt, durch die Reduzierung auch auf die Mitte. Klasse, mit dem Ski kann man auf der Piste wirklich Spaß haben. Das schauen wir uns jetzt mal an. Bei mir steht nun wieder die Tanja Krapp und die hat von K2 den Disruption MTI Alliance gefahren. Tanja, wie war denn dein Eindruck? Ähm, ich kriege, wie du siehst, das Grinsen aus meinem Gesicht nur unschwer raus, weil der macht richtig Freude. Ein unglaublich sportlicher Damenski, der einem alles abverlangen kann, wenn man möchte, der unheimlich viel zurückgibt. würde sagen, K2, toller Job. Und für welche Zielgruppe siehst du den Ski? Absolut für die sportliche Frau mit höchstem Anspruch an einen sportlichen Ski. Vielen Dank. Bitte.